Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Freunde der differenzierten Betrachtung, hier bin ich wieder mit der Folge 58 des fröhlichen Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, Treibens. Hier auf dem Gleichsatzkanal frisch zu Werke mit der Nummer 280 äh, sind wir ich tue er sie erst letztes mal stehen geblieben. Äh, es heißt hier, es ist hier die Rede vom äh, durchschauten Blendwerk des Wortes Liebe. Liebe steht hier exemplarisch für alle anderen Worte, aber hier lässt sich äh, am deutlichsten der Blendwerkcharakter von Worten ähm, aufzeigen. Es gibt kaum ein Wort unter den Wörtern, mit dem nicht äh, mit dem mehr Schindblude getrieben wird als äh, mit dem Wort Liebe. Ich habe das schon des Öfteren angesprochen, wie sehr man sich missverstehen kann. Er versteht etwas anderes als sie unter Liebe, aber man spricht nicht darüber. Das gilt selbstverständlich auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Um mich hier nicht der Bewurf Geschlechterrassismus, Heterogenismus, Auszu, um Vorwurf, auszusetzen Ver verdamme ich. Ich suchte nach einem Wort in der Trickkiste meines Sprachschatzes. Blendwerk ist ein anderes Wort für den Schein, der sich mit Sprache und Durchsprache erzeugen lässt. Der Schein etwas Besseres zu sein, äh, zum Beispiel durch äh, rhetorische Gewandtheit, Zungenfertigkeit, äh, Kurse in der Volkshochschule, die Sprechkunst. Äh, wie halte ich einen Vortrag? Wird äh, beigebracht, wie man die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer fesselt. Unabhängig vom Inhalt selbstverständlich, da kann der größte Schwachsinn mit der entsprechenden Präsentationstechnik dann zum großen Erfolg werden. Hauptsächlich kommt diese, diese Täuschung durch eine irrtümliche Anwendung der Begriffe, und zwar die identitäre um ein Modewort zu gebrauchen, die identifikationistische, oder die, Istis, die istische. das ist das, eine ganz bestimmte Auffassung des Seins, der Wirklichkeit und der Realität, etwas ist, aber es ist nichts in einem äh, streng logischen Sinn, äh, an sich ist nichts. Aber der, derartige Erkenntnisse werden vom äh, Durchschnittsbürger Normalo äh, eher als Spitzfindigkeiten betrachtet, weil in den, auf den äh, billigen Plätzen, sage ich jetzt mal, ohnehin immer nur alles praktisch ist und sobald äh, diese Praxis einmal hinterfragt wird, dann äh, ist man sofort äh, weltfremd, realitätsfremd, lebensfremd, aber die Fremden sind sie, doch sie wissen nicht, was sie tun, verzeih ihnen Herr, sie wissen nicht, was sie tun und um ähm, jetzt nicht noch mehr Stoff zu äh, innerbetrieblichen Arroganz zu bieten. Wechsle ich auf den nächsten Punkt. Ich weiß jetzt nicht, in, inwieweit innerhalb äh, meines Einzugskreises an Flofalan hier Publikum betrachtet, welche sind die überhaupt äh, in ihrem Sprachschatz das Wort äh, Liebe vorfinden. Und falls das nicht der Fall ist, dann nehme man doch Irgendein anderes, prächtiges, äh, bedeutungsvolles, ein wichtiges Wort. Was ist denn ein wichtiges Wort? Pflichterfüllung. Gut, mit Pflichterfüllung, äh, Pflichterfüllung lässt sich das genauso gut durchdeklinieren. Denn die Frage ist immer, äh, Pflicht oder irgendetwas für wen oder was? Von wem aus? Ist es äh, aus der Sicht des Subjekts? ist in dieser, in dieser Pflicht meine Subjektivität gefragt, mein, meine Anerkennung, meine Zustimmung, bin ich überhaupt hier gefragt oder handelt es sich um ein mehr oder weniger autoritäres Befehlen, das nicht in Frage zu stellen ist, sondern nach dem Motto jedem Schiff gibt es nur einen Kapitän und dergleichen, ähm, da Vorschriften zu befolgen sind, die mit Moral nichts zu tun haben. Das gilt es zuerst erst einmal zu klären, inwieweit dieser Pflichtbegriff äh, was mit ethischer Verbindlichkeit zu tun hat und so weiter und so fort. Philosophie ist im Grunde genommen nichts anderes als Sprachkritik, den Gebrauch der Worte, wie das Wittgenstein genannt hat, äh, gegen die Verhexungen des Verstandes oder der Sprache. Er spielt keine Rolle dagegen anzudenken. Und das ist nur, äh, das macht überhaupt nur einen Sinn, wenn man objektivitätskritisch ist und die, die ganzen Realitätsapostel aufs Korn nimmt. So, Johann Wolfgang von, von Frankfurt kommt äh, in der übernächsten Nummer. Äh, die nächste Nummer ist 281. Hier heißt es, die Logik soll die bloße Form vom Gehalt äh, gesondert aufstellen. Das Wesen der Logik besteht in der Abstraktion von allem Inhalt. haben wir wieder ein äh, Déjà-vu-Erlebnis, werde jetzt aber nicht. Die Dateien nochmal durchsuchen. Diejenigen, die bereits Gehörtes wiederhören, nehmen es als bitte als Wiederholung, als Bekräftigung des schon mal Gehörten. Ich denke mal, es ist nur selten jemand, ist nur selten jemand darunter, dem das jetzt wirklich schon bisschen oben hin steht. Die Logik soll bloß die Form vom Gehalt gesondert aufstellen. Also diese Differenzierung, dass logische Regeln eigentlich nur die Form betreffen. Und Form heißt hier die allgemeine Form beziehungsweise die Allgemeinheit. Also das, was äh, allgemein in jedem Fall für alle zutrifft. Und von dem äh, wird, wird gehandelt und nicht ähm, vom Inhalt, also jetzt der konkreten Angelegenheit. Es ist immer abstrakto, wenn von einem äh, Bewusstsein die Rede ist in, in logischer Hinsicht, dann ist ein ist von einem Bewusstsein an sich die Rede oder von einem Bewusstsein schlechthin oder von einem allgemeinen Bewusstsein von einem Bewusstsein überhaupt wie so wie das Kant hat von so etwas geträumt dass es so etwas gibt und dass er darüber äh, spricht es geht nicht äh, um das, was jetzt ganz konkret ein ganz bestimmter ein ganz bestimmter Mensch äh, in seinem Bewusstsein als Inhalt äh, vorfindet, beziehungsweise äh, durch seine Aufmerksamkeit als äh, gesonderten Gegenstand äh, kürt, sondern um äh, das Bewusstsein schlechthin und da ist dann dazu in, in Relation oder in Beziehung gesetzt wird, wird dann eine Vorstellung schlechthin auch wieder nicht eine konkrete Vorstellung vom, vom Glasauge eines entfernten Bekannten sondern von einer eine, eine Vorstellung wie sie alle Menschen haben können wie die zweifelsohne äh, ja als Tatsache im Bewusstsein, wie das Bewusstsein auch überhaupt eine Tatsache ist, so denken diese Leute. Äh, der, der, der, die sehen das nicht als äh, eine Begriffsbildung, äh, mit der ein Phänomen, äh, das eigentlich ein, ein, ein X ist oder ein Fragezeichen, wenn es nicht sofort ein, ein, ein Funktionsbegriff ist, mit dem man sich jetzt da so bestimmte Zusammenhänge, Abläufe, Verbindungen vorstellt, äh, die es da im Inneren eines Menschen, in der Innenwelt dazugeht. Sondern das sind dann alles Tatsachen, weil es kann ja niemand abstreiten, dass Menschen Vorstellungen haben, so ungefähr. Und genauso gut, also es wird nicht als Begriffsbildung gesehen, genauso gut ist es dann mit den Anschauungen, obwohl, obwohl äh, die, äh, die Anschauung als besonderer äh, wissenschaftlicher oder philosophischer Begriff erst äh, späterer Natur irgendwann mal, genauso wie das Bewusstsein, äh, wurde viele Begriffe wurden erst einmal äh, aus dem Lateinischen dann äh, für, äh, für, die, für das Deutsche äh, gebräuchlich gemacht. Äh, Christian Wolff, ein, ein Vorläufer, nach, äh, Vorläufer von Kant, Nachfahre von Leibniz, ist da jemand, der sich da in der Hinsicht einiges an Verdienst erworben hat. Also, so sind diese, diese Begriffe, hat eigentlich in der deutschen Sprache. Viele von denen sind Übersetzungen aus dem, aus dem Lateinischen und haben sich jetzt nicht äh, im, im Sprachgebrauch, in den Sprachgewohnheiten der Normalverbraucher hier äh, gebildet. Gut, äh, dann geht es weiter. 282, jetzt kommt. Der gute Mann von Frankfurt, Heimrat oder sowas, Staatsdiensten mit genügend Freizeit zum Dichten. Ein Vierzeiler, es reimen sich die ersten beiden und die letzten beiden Zeilen. Was ihr nicht passt, das fehlt euch ganz und gar. Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr. Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht. Was ihr nicht münzt, das glaubt ihr, gelte nicht. In der Hinsicht auch objektivationskritisch gegen den, wenn man jetzt ein viel zitiert, zitiertes Wort von Goethe in diesem Zusammenhang ist ja das von den Tatsachen, dass bereits jede Tatsache ist schon theoretisch, vorgeformt so ungefähr, äh, wobei äh, könnte man jetzt meinen, dass Goethe auf der Seite der, der Irrationalisten, Subjektivisten zu finden ist, das ist jetzt nicht so, dieses Zitat stammt aus äh, seiner Farbenlehre und wenn man das im Zusammenhang dann sieht, dann ist das alles, schaut das alles wieder ganz anders aus. Aber äh, Unabhängig davon, ich habe mir das sowieso vor einiger Zeit abgewöhnt, jetzt besondere Autoren da mit irgendwelchen speziellen Zitaten zu identifizieren und dann den ganzen Denker unter in diese Richtung zu rechnen, das ist nur allzu oft hat sich das als widersprüchlich erwiesen, nicht nur bei den Größen wie, wie Hume oder Kant, äh, sodass ich das jetzt äh, prinzipiell unterlasse und nur mehr das, was sinnvoll ist in irgendwelchen Bemerkungen für mich als Anregung nehme, Inspiration, wie auch immer, nachdenkenswert und das war's dann. <lacht> Also mit diesem Fassen äh, ist, dieses, ist dieser Rationalismus gemeint, dieses Begreifen, das Rechnen, das Messen, äh, wegen das Messen in diesen äh, willkürlich geschaffenen Einheiten, die dann so gehandhabt äh, werden, als, als äh, würde es sich um etwas äh, handeln, das die Natur selbst erfunden hat und deswegen umso beweiskräftiger sein. Aber soll der, der Geltungsbegriff nicht seinen Sinn und Wert verlieren, dann ist es ein Unding für meine Begriffe, dass die Objektivisten da mit ihrer Allgemeingültigkeit da hausieren gehen, ohne, ohne nicht jedes Mal ordentlich einen Schlag ins Kontor zu erhalten von solchen Zeitgenossen, die etwas äh, reflektierter denken. Ja, das wäre es eigentlich schon soweit mit dem guten Goethe, Nationalheiligtum. Ähm, es folgt die Nummer 283 und ein kurzer Blick auf mein Chronometer, knappe 10 Minuten. Heinrich Rickert, besagter Heinrich Rickert, einer der zwei Köpfe der südwestdeutschen Schule des äh, werttheoretischen Zweiges des Neukantianismus, wie es schön heißt, bei dem heißt es, auch die Elektronen werden von der Physik nur als gleich angesehen, wie alle Exemplare eines allgemeinen Gattungsbegriffes jetzt nicht allzu sehr bewandert in dieser Atomphysik, aber ich denke mir mal mit der Anschaulichkeit äh, ist es nicht allzu weit her. Da regieren vielmehr gewisse Vorstellungen das Feld, mit denen man sich dann sogenannte Phänomene erklären lassen und ich ich glaube sogar, dass hier ganz ein, ein vorzügliches, vorzüglicher Bereich der Begriffsbildung stattfindet. Mit äh, was gibt es nicht alles dann, äh, was dann noch alles, äh, die, die, die, äh, was waren das? die Quanten, dann die, die Quarks und die Strings und so funktioniert es auch. Äh, auf anderen Gebieten, ist, da werden dann äh, oft auch, äh, müssen notwendigerweise neue Begriffe erfunden werden, die dann akzeptiert werden oder strittig sind und in den wenigsten Fällen, äh, das heißt im Prinzip, äh, kann man nicht, äh, man kann nicht davon ausgehen, dass diese Begriffe, die man jetzt gerade erfunden hat, einer, zu 100 Prozent einer Realität äh, korrespondieren, also eins zu eins äh, übersetzt werden können. Äh, wenngleich das viele Leute machen, äh, die es äh, nicht so genau nehmen oder, oder dann äh, einen gehörigen Schuss äh, Idealismus dann mit dabei haben, wo sich äh, dann solche Identifizierungen Gewissermaßen von, von selbst verstehen. Und da in einem, wenn man sich da die Literatur betrachtet, da sind dann, äh, häufen sich dann äh, die äh, Stellen, wo ganz offensichtlich Begriffsbildung äh, am Werk ist, äh, bei der bei der einigermaßen fraglich ist, oft auch zugegebenermaßen, ob, äh, ob man hier jetzt wirklich auf dem richtigen Trip ist oder eventuell eine andere Hypothese, äh, bessere Dienste leistet. Aber dann äh, wollen wir mal schauen, äh, ob hier die nächste Atomphysik, äh, beziehungsweise Zitat aus dem Bereich Mehr Fortschritt äh, bietet Arthur S. Eddington Stanley, soweit ich mir, mir das immer in ist in Schre Schrödingers Autobiografie. Die Welt des Physikers stellt sich dem Beschauer dar als Schattenspielaufführung des Bühnenstücks Alltagsleben. Der Schatten meines Ellenbogens ruht auf dem. Schattentisch. Auf einem Schattentisch, während die Schattentinte über das Schattenpapier fließt, das freimütige Gewahrwerden, dass die physikalischen Wissenschaften es mit einer Welt von Schatten zu tun haben, gehört zu den bedeutendsten Fortschritten der jüngsten Zeit. Also ein Naturwissenschaftler, Physiker, Eddington, Wissenschaftstheoretiker, bemüht hier ein im Grunde ist das, das Höhlengleichnis von Platon mit seinen Schattenfiguren und diese Analogie soll, soweit ich das beurteilen kann, auf die Sprachproblematik hinweisen, dass eben diese Worte nur Schatten sind, aber eben nicht mit, der, mit dem Schattengeber identifiziert werden dürfen, also mit der, mit der Sache selbst, aufgrund derer äh, mit wir äh, Licht ein Einfluss, dann der Schatten entsteht. Also eine nüchterne Betrachtung, die den Optimisten und den, den ungebremsten Naturwissenschaftlern, Physikern, sage ich jetzt mal, etwas de, de, den Wind aus den Segeln nehmen. Man solle nicht übermütig werden. Trotz all der Erfolge wachsen die Bäume der Erkenntnis dann doch nicht in den Himmel. So ungefähr. Das Bühnenstück Alltagsleben wäre auch ein Gedanke wert. Durchsage an alle die des Alltagsleben, die des Alltagslebens sind, Darsteller auf der Bühne des Alltagslebens, ich stelle mir gerade eine Rampensau auf der Bühne des Alltagslebens vor, ein Tour, der seine praktischen Fähigkeiten zum Stein des Weisen erklärt und links und rechts eine Begleitung sieht. Und schon geht's weiter zu Max Weber und der Nummer 285. Nomologisches Wissen ist für Max Weber die Kenntnis von Gesetzen, das heißt Abstraktionen. Ich denke mal, diese Verbindung, dieser Bezug der Abstraktion zum Gesetz wurde schon einmal angesprochen. Möglicherweise nicht hier in dieser Trilogie, sondern in der Besprechung der Objektivitätskategorie. Hier auf dem Gleichsatzkanal 20 Folgen. Uh, via Allgemeingültigkeit ist der gemeinsame Nenner, die Abstraktionen sind Verallgemeinerungen und uh, ein Gesetz ist eine Verallgemeinerung in dem Sinn, dass es, auf, dass es allgemein gilt, unabhängig vom, von einem speziellen Ort und einer speziellen Zeit. Da kann man irgend so einen Stein in der Früh um. um 4 Uhr aus, äh, aus dem Bett äh, holen und dann von einem Tisch fallen lassen, dann fällt der mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit zu Boden. Und dass, äh, dass jetzt meine Zeit vorüber ist, das ist jetzt äh, nur nebenbei für diese Folge und dass es sich hier jetzt nicht um schlechthin eine Wahrheit handelt, sondern die Bedingungen geschaffen sein müssen, dass die Erdanziehungskraft voll zur Geltung kommt, was in der Regel kein Problem ist und man deshalb zur, zur Übereinkunft gelangt, das, was sich hier so auf der Erde abspielt, das ist Gesetz und was jetzt auf dem Mond da los ist, das spielt keine Rolle, das hat für uns hier auf der Erde keine Bedeutung, also gilt dieses Gesetz. Und hier kommt es jetzt darauf an, ob eine strenge Logik äh, sein muss oder nicht. Wenn keine strenge Logik sein muss, dann kann man diese Unterschiede vernachlässigen. Ob äh, das jetzt schlechthin äh, Gültigkeit hat oder nur relativ zu ganz bestimmten Verhältnissen. Wenn es hier aber ums Prinzip geht, ob man grundsätzlich, ob es ein Ja oder Nein ist, so wie man nur ein bisschen schwanger und ein bisschen tot äh, nicht sein kann, so gibt es auch ein bisschen objektiv und allgemeingültig, heißt dann allgemeingültig und nicht nur auf der Erde gültig. Das wäre eben der Punkt. Und nicht nur das, äh, sondern wir sind hier angelangt. Endstation für Folge 58 und weiter geht es das nächste Mal Folge 59 mit der Nummer 286. Ich verabschiede mich mit einem geflissentlichen Peace und Out.